Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, behinderte Menschen sind in vielerlei Hinsicht benachteiligt und um es bildlich zu sagen, sie haben es schwerer als andere die Hürden des Alltags zu überwinden. Und deswegen haben Gesellschaft und Politik im letzten Jahrzehnt eine Menge getan, um diese Benachteiligung abzumildern. Ich will es kurz sagen, Zweimal im Jahr 2002, wurde das Behindertengleichstellungsgesetz verabschiedet, dessen Ziel es ist, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten. Und diese rechtliche Absicherung wurde noch einmal vorgenommen durch den Beschluss des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im Jahr 2006. Und auch das SGB IX enthält umfangreiche Regelungen zum Bereich der Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe. Und inzwischen gibt es in Deutschland Antidiskriminierungsstellen. Es gibt einen Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Gleichstellungsbeauftragte in den Ländern und vor allen Dingen auch die Vorgabe an Arbeitgeber bevorzugt schwerbehinderte Menschen einzustellen. Und schließlich ein weiteres Thema, was wir auch hier häufig diskutieren, die Barrierefreiheit von Gebäuden, Bahnhöfen, Kultur- und Tourismusangeboten, die wir mehr und mehr vorangetrieben haben. Und zuallerletzt natürlich auch das Thema Inklusion der Kinder in der Kita und in den Schulen. Kurzum, wenn man zusammenfasst, Deutschland und Hamburg sind auf dem mühsamen Weg gleichberechtigter Teilhabe von behinderten Menschen. Ein großes Stück bereits vorangekommen und dies ist auch eine beachtliche Leistung, die nicht zu unterschätzen ist, meine Damen und Herren. Aber gleichwohl ist es so, dass behinderte Menschen in ihrem Lebensalltag erhebliche finanzielle Mehraufwendungen zu tragen haben. Und um diese persönlichen Nachteile auszugleichen, gibt es eine entsprechende Regelung im Steuerrecht, nämlich diese Belastung als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen, durch Pauschalbeträge nach Paragraph 33b des Einkommensteuergesetzes. Und die werden auf der Lohnsteuerkarte eingetragen und gelten dann für das gesamte Kalenderjahr. Und das Besondere ist eben, dass ein separater Nachweis dieser Mehrbelastung nicht erforderlich ist, um die Freibeträge geltend zu machen. Und jetzt komme ich zum Thema, nämlich genau diesem Nachteilsausgleich im Steuerrecht läuft die jetzige Beitragsbemessung in Hamburg, die wir haben, für die Betreuung der Kinder in der Kita, und in den Randzeiten und Ferien der GBS-Betreuung zuwider. Denn diese Beitragsbemessung richtet sich nach dem Jahresnettoeinkommen. Gleiches gilt im Übrigen auch für das Mittagessen an den Grundschulen. Und das Nettoeinkommen von behinderten Eltern ist eben höher, weil dieser Steuerfreibetrag gewährt wird, sodass auch zwangsläufig die Eigenanteile, die behinderte Eltern für die Betreuung ihrer Kinder zu zahlen haben, höher sind. Und das bedeutet, was den Eltern auf der einen Seite steuerrechtlich zu Recht gegeben wird, wird ihnen auf der anderen Seite wieder zu Unrecht genommen. Und meine Damen und Herren, diese Benachteiligung wollen wir als CDU nicht hinnehmen. Herr de Vries, bevor Sie jetzt den nächsten Gedanken entwickeln, wir befinden uns hier eindeutig auch an den Randzeiten der Diskussion des Parlaments, aber ich würde insbesondere die Abgeordneten, die gerade den Senat daran hindern, zu tören, bitten, dann die Gespräche entweder später zu führen oder draußen. Danke. Es ändert sich aber auch nichts, aber vielleicht können wir die Aufmerksamkeit des Senators ja doch noch gewinnen. Also wir waren stehen geblieben an der Stelle, dass diese Benachteiligung eben nicht mit dem steuergerechtlich gewährten Pauschalbetrag vereinbar ist. Und es gibt eigentlich auch keine fachliche Rechtfertigung für diese finanzielle Benachteiligung. Die Schulbehörde hat in dem Zusammenhang darauf verwiesen, es gebe ja die Möglichkeit, im Einzelfall einen Härtefallantrag zu stellen. Aber genau das widerspricht eigentlich dem Ziel des Bundesgesetzgebers und es führt auch bei den betroffenen Eltern zu einem... Mehraufwand, der eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Und deswegen, sagen wir Und deswegen sagen wir, dass diese Ungerechtigkeit bei der Beitragsbemessung unverzüglich beendet werden muss. Und ich finde, das sollten wir auch fraktionsübergreifend tun, Hand in Hand, liebe Kollegen hier im Raum. Denn es kann nicht sein, dass behinderte Eltern bei der Berechnung für die Kita- und GBS-Betreuung finanziell benachteiligt werden. Diese Lücke im Gesetz muss jetzt geschlossen werden. Und wir als CDU wollen eine klare und allgemeine Regelung, die den pauschalen Nachteilsausgleich bei der Berechnung der Zuzahlung der Eltern eben nicht mehr als Einkommen berücksichtigt. Und Wenn wir daran denken, dass wir im nächsten Jahr fast flächendeckend die GBS in Hamburg haben, da wissen wir, dass doch zahlreiche Eltern davon betroffen sind und das macht deutlich, dass wir hohen Handlungsdruck haben und den Eltern sollte jetzt die erforderliche Sicherheit gegeben werden. Und dann komme ich zum Schluss nochmal auf das eingangs erwähnte, behinderte Menschen sind im Alltag schon genug benachteiligt und ich finde, die Politik sollte ihnen das Leben nicht zusätzlich erschweren. Danke.